Hallo Leute, ich bin Metal Mario Master und ich bin der Niro Und wir heißen euch willkommen zurück zu Yoshis Crafted World. Es geht wieder weiter, eine neue Aufnahmesession. Ja, mein Yoshi war schon sehr aufgeregt, das eingepennt. <lacht> Ehrlich gesagt. Oh, guck mal, da, meiner Pendels auch ein. Wir sind oh. äh, in im Ninja-Land und haben das Level hinter dem Shoji gemacht. Und wenn ich mich noch richtig erinnern kann, weil ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Aber machen wir mal weiter. Machen wir das nächste Level. Das haben wir schon gemacht. Und, äh, Herr von Samurai Schloss. Das sieht mir. Das sieht mir nach einem schweren Level aus. Ja, dann schon vier Stacheln am. Moment. Ja, und so wie es, wenn äh, er schon steht, Herr von Samurai Schloss. Es scheint mir ein Buslevel level zu sein, tatsächlich nicht so wie halt auf dem Piraten level oder eher wie so ein Dings hier äh wie der Dosenkondor, ja. ah. oh. oh. hey. wie dieser Dinosaurier die uns verfolgt hat, irgendwie so was. Ach so, äh, im Dino Land, ja, immer dann, weil nicht im Hintergrund hier auf den Nerven gehen wird, oh. okay, oder vielleicht doch ein Boss. Äh. Willst du bitte runtergehen? Ja, ich hab's vergessen. Ah! Junge! Ich hab, ich hab grad gar nicht realisiert, dass sie runtergefallen sind. <lacht> Alter, hast du nicht gesehen? Der Vorhang ja. und der war schnappen, ey. Keine Sorge. Was? Hey! Hey, Vier hey, Münzen? Vier rote Münzen. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich will alles finden. Ich auch. Das scheint mir doch eher ein schwieriges Level zu sein. Okay. Ja. Ich habe vergessen, den Hintergrund hier zu prüfen. Ja. Nope. Aha. Aha. Wie gesagt, ich habe ähm, das, das Level davor, also hinter mhm. dem Schul hier, habe ich, habe ich noch nicht gespielt. Aber. Sonst habe ich alles nachgeholt und ein paar andere zusätzliche Level gemacht. Wie ja. sind zum Beispiel äh, ein paar Kunstwerke gefunden in den anderen Welten. Mit dem Vorausgescoutet, also ja. ne, eigentlich nicht, aber nee, nee. zurückgescoutet, sag ich ja, mal. Ja, zurückgescoutet. weil ja, weiß, ob irgendwie was für Offscreen erstmal heute machen werden. Wahrscheinlich gehen wir erstmal hier weiter, weil. Das würde ich auch sagen. Oh, oh nein, Oh mein Gott. Äh, ihr war vielleicht was? was denn Gar nichts. ach so? Ich verstehe jetzt. Habe ich verstanden. Na Herr von Samurai. Nimm das, Herr von Samurai. Egal was auch immer er war, er ist er ist tot. Ich glaube, der kommt. Ja. Oh Gott. <lacht> habe ich schon gedacht, dass, weil die Sachen da noch alle lagen. Boom. Was habe ich da gerade gemacht? <lacht> Oh, mein Gott, die bewegen sich ja jetzt, ey. Wir sollten das nicht machen, es ist zu op. <lacht> Checkpoint. Boah. Na, das? Oh, zwei Erste. Also die Dinger hier abschießen irgendwie. Also hat die vorne. Okay. Mhm. Den schaffe ich mir. Stimmt hier. Stimmt es nicht. Ich weiß nicht. Da kannst du gar ja machen. Irgendwas muss. Ja. Da, hier. Oh, okay. Okay. Ah, ich sehe schon. Wäre eigentlich besser, wenn wir beide in verschiedenen Dinger wären. Ja, aber geht ja nicht. Jetzt kannst du das Ding nach, nee, lieber nicht. Warte. Okay. Jetzt können wir das Ding nach links bewegen. Jetzt wäre ich da zu quatsch gewesen. Jetzt hier das Ding nach oben. Ja genau. Schon ja. wieder denken Das gefällt mir aber gar nicht. Ich möchte, möchte ja nicht sagen, aber ich glaube, dass die roten Münzen irgendwie alle auf dem Weg liegen. Ja noch gar keine Blume gefunden. Okay. Äh. Ich mache mir irgendwie ein bisschen Sorgen, dass wir noch keine Blume gefunden haben. Oh Gott, wenn der jetzt hier runterkommt. Ne? kommt okay. äh. So but... Ja, Nee, zweite Bombe. Ja, zweite okay. irgendwie klar. War die erste. Ich habe keine Ahnung, wie die erste war. Eigentlich oh, war. Ah, ja Eier. Ah, ja. Ah, ja wir brauchen Eier. Ja, Finger weg. Oh, oh Eier. Das ist ein Schalter. Oh Gott. Holy shit. Was ist da gerade passiert? noch mal. seit das, das Münzen gewesen? Hm. Ja, ich weiß. Das Ah, ich verstehe. Jetzt gehen wir dahin. Und zack, wir drücken den Schalter nochmal. So kommen wir nämlich da unten hin. Oh, ich bin so kling, Wenn man schlüssel. Ich bin auf mein Ei draufgesprungen. gesprungen. das hinkriegt? Ich habe da geworfen, habe bin ich draufgeschworen. So ich okay. wollte gucken, ob, ob hier noch was ist. Nein. Dann mach auf. Ich mach auf. Geh mal weiter. Ah! Vorsicht, die haben ein Messer. Wo die denn Oh ja. Geschenk. Geschenk. Oh Sauge, Ich hätte es nicht gesehen. 16. Au. Was ich da dabei ein timer ich habe so ein ding ding ding gehört ich, ich auch wir ha. haben alle münzen jetzt schon jetzt schon das wollte ich auch gerade sagen <lacht> What? okay ich keine Krabbeln. das können wir oh. Oh Gott. Äh. Komm, du schaffst es. hast ist geschafft, bist du gut gemacht? Ja, so. und ich auch. Hm. Hm. Links ist ein Checkpoint. Links ist ein Checkpoint? Ja, und da kann man nicht hin, ja. Hm. ich okay, will nicht. Ah ist okay. einfach. Die Tür hier ist offen. Jetzt können wir nämlich hier hochgehen. Hä? Hast du? Ja. Hier ja. ist ein Checkpoint. Um, so Checkpoint aktiviert. Münzen einsammeln, weil weil wir wollen hier Geld. Nein. Points. Ah. Ja. Oh mein Gott. Ja. tötet den mal bitte. Nein. Mit den Schurigen. Der hat ernst. Aua. Au, au. ja. Oh Gott. Das ist das Herr von Samurai? Huu! Oh! Uh uh, uh. uh uh. Oh Gott. Oh, oh Gott. Ich bin total gerocken. Äh, okay, du bist voll. Okay. Meier links nichts. Okay. Geh, geh nicht zurück. Du hast voller Herzen, ich nicht. Hm. Doch, komm schon. Meier gegen. Ich Kann man den Schalter dran. Wow. Okay. Warte da links ist auch noch Warte links. Ja. Was? Okay, Ach nee, von der Kamera. ne. da? Ja, von der Kamera, da war die Tür, wo wir reingekommen sind. Okay. Hier nee, geht's auch nicht weiter aus wie diese wolken mit gesichtern ah, messer, ja, messer. Geh doch mal vor Und jetzt kommt ja ein boss pass auf tatsächlich hier kommt wirklich ein boss oh, neun ach, ach ja, ich. Oh, ihr gebt mich auf was meine fiesen fallen werden eure verderben sein was für fiese fallen Wovon redest du magie magie kasam Oh mein Gott! Oh ich muss voll mit vollem Leben herausgehen. rausgehen. Was ist das denn? Ich glaube, das ist Herr von Samurai. Das oh gehen. Gott! Ich habe keine Ahnung, was wir gegen wir machen müssen. Gerne von rechts. Einfach weg von dem erstmal. Wer der äh. Was ist das Ah! ah! Äh, verdammt! <lacht> Nein! Einfach wir den drauf springen? Ich glaube ja. Was ist jetzt los? Ah, ich verstehe. Wir müssen zu dem hinkommen und dann nochmal auf ihn draufspringen. Ja. Okay, raus. Äh, da rein. Da rein. Da rein. Okay. What? Was? Äh, ja. Da wieder raus. Oh, muss ich getroffen werden? Fein. Äh. Wir müssen so, so eine Art, so Art Parkour abschließen. Äh. Und zu dem hinkommen. Ja, wir können das irgendwie ja schon? <lacht> <lacht> Bam! Okay, Runde drei. Ah, ich, ich verstehe. Das ist sehr ich muss Aufmachen. Oh Gott. Hier rein. Nein runter machen ja genau aber wir können gar nicht machen wenn zwei in verschiedene räume sind glaube ich geht nicht runter rauf nicht so früh ach da kannst du durch war jetzt kommen wir noch nicht ganz hin, Ich weiß genau, wie es geht. Ja. So also geht's. Ja. Himmel, ey. Na warte Herr von Samurai. Jetzt kommen wir. Ich darf den nicht. Ich glaube. Ich glaube, der hat einen Abgang gemacht. Findest es ja. nicht auch? Ja. Das war ein komischer Boss. Das war ein Pappbecher, glaube ich. Ich glaube ja. Der war ein Pappbecher. Aus Pappe. Pappbecher. Ah, verdammt. Aber hey. hey wir müssen sowieso noch mal hier rein, oder? Ja, irgendwann noch mal. Aber, aber nicht jetzt. Wir kümmern uns erstmal um den Hauptteil und dann danach kommt das Backtrick. Und bevor wir dann wirklich den Final Boss machen, kommt die Rückseite. Genau. Die sammeln müssen wir auch noch, ey. Ja, genau. Er hat schon wieder irgendwas für uns. Ja, der hat wieder Aufgaben Was will er denn? Ich brauche mit 10, aber waren sie noch gleich. Ah ja, ninja land. Los geht's! Ich ist ist Papierlampengeist. So einer hat mich auf der Rückseite des Ninja Hauses erschreckt. Ah ja, genau, das habe ich noch gar nicht gesagt. Es können auch äh, die ganzen ganzen Kunstwerke können auch auf der Rückseite sein. Geldraum war nicht genug. Nicht genug, wir <lacht> sollten weitergehen. Äh, zum ich habe den Namen nicht gelesen, oh, ich bin so kaputt Hätt Ich habe noch 15 Gründe blumen. Der Waffel rein, wenn, herein, wenn auch immer. Hier ist. ja, wenn sie mal sehen, es war glaube ich, glaub ich irgendwie ein Dschungel-Level. Da hat man schon Saurier, Ninjas, Piraten, also Märchen, ja, irgendwas mit Märchen. Ja, ist der Dschungel, Rumpel-Dschungel hat es nicht bekommen. Okay, das ist tatsächlich ein, äh, ein Dschungelbereich ja, hier. Die Dinosaurier, die Dinosaurier leben im Dschungel. <lacht> Tierreicherkundung. Oh, wir, wir bewegen uns auf ein Juwel zu. Okay. Ja, aber wir können auch nach oben gehen und auch in Richtung Juwels. Eigentlich könnten wir ich bin mit, ah, ich verstehe, wenn wir da weitergehen, dann kommen wir auch direkt dort weiter. Das sollten wir noch nicht machen. Ja, da gehen wir erst mal gehen. Erstmal anders, ja, gehen wir erstmal. Wir ja. wissen ja nicht, wie schwierig die Level sind. Das ist ja, das, das ist wirklich das Problem. Äh, gehen wir runter, okay. ja, gehen wir da unten. Ich habe mich auf, auf äh, heiß-kalten Inseln. Da habe ich hoch drauf. Oh, blumen zehn Stück. Ja, die ja. wollen nur zehn irgendwie. Ja, die wollen nur zehn. Der andere wollte 15 haben, was darauf äh, aufschließen lässt, ist, dass es dort auch weitergeht ja oh. ja. Ah, ja mir geht's schon viel besser danke okay krimseblume so ja, die ja, das ist und dann ich hab richtig alles raus man dreht rein heiß kalt im hallo ich würde es irgendwie wundern wenn irgendjemand sich mal hinsetzt und die ganzen Level da so mit Pappe irgendwie so in echt nach irgendwie verweist ja. oh okay erst Level Bomben ahoy so Bomben ahoy klingt, klingt so in Richtung Piraten wieder hm. ja so, müsste es dann nicht direkt äh, davor schon geben weil wir hatten ja am Anfang Piratenlevel gehabt das dritte Level war ja ein Piratenlevel hm. egal ja, ist weg. ich habe wir dieses Thema im Hintergrund ja. wird voll oft genutzt ja ja das war den Intro genommen ja ich habe gemerkt irgendwie dass wir halt gezockt haben wir sind Affen unterwegs. Das ist auch ein Dschungel, ne? Äh, nee, das ist kein Dschungel. Das ist die Dschungelwelt. Ah! Ja, stimmt. Wir sind da. Krabbe. Und zwar nicht aus Lacoste. Ja, nicht von Lacoste. Das ist keine Handtasche. Aber wir haben immer noch eine noch Alkohol von den Krabben. Genau. Ja, das ist ein Chi-Chi. Psch. Psch. Psch. Affen im Mund. geworfen. Oh mein Gott. Oh Gott. War, war das eine rote Münze? Ich weiß das nicht. Wir sollten es Wind neu starten. Ja, mach mal, wir sind noch am Anfang. Genau. No. Ihr habt nichts gesehen. Das ist alles eine Illusion. Oh ja. Komm her, Affe! Oh mein Gott, ist der schnell. Nein, ja, komm mir nicht. Nein! Nein! Nein! Du, hat, du, du, hat er irgendwas gegeben? Nein, ich hatte habe einfach in den Mund gehabt und habe hab ihn gegen eine Wurge geworfen. Wir sollten alles einsammeln, was zu finden ist. Aber erstmal, wenn wir Krabbe erledigen, die nicht Lacoste ist. Das war. Warum bist du nicht Handtasche? Und Lacoste. Ja, Warte, nimm das Affe. Ha! Ich so Affe gegen den geworfen. Ah. Ich wusste okay. es. Ich wusste es. Was? Was ist das denn für einer? Wer ist Ist das, das ein guter Affe? Ich schäme uns nichts zu tun. Oh, es scheint nicht ja. dafür zu sein. Drauf, oh mein Gott, sie können darauf gehen. Äh, was müssen wir machen? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe. Okay, ah, ich verstehe. Die Affen tun uns nichts. Was sind vorhin die Affen? Du schließt die ganze Raffine. Ja klar. Das ist cool. So ist einfach einen Wurfer verpasst. Aber verdammt, am Anfang war eine Blume, am ja Anfang eine Blume. Ja, die haben wir doch beim ersten Mal, bevor wir neu gestartet haben, eingesammelt. Echt? Ich habe gar nicht mitgekriegt. Egal. Ich habe Papa ja wir noch zwei genommen angelegt. Atombomben. Nimm das, Affe! A tactical nuke incoming! What have you done? Nimm das! Krabbe! Du! Nicht Lacoste! Du warst für uns ein Running Gag! Hey, jetzt bist du kein Running Gag mehr! Oh. Vielen Dank! Wie klar, dass so. ihr unseren Running Gag geklaut habt! Warte mal, ja, oben rechts Hat was? Nein! Ja. Alles kaputt machen. Oh, da ist was. oh Gott. <lacht> was war das denn? Das war ja Meisterwurf. Alter, so viele Münzen, ey. Ja. Ah. Ah. Blume. <lacht> Ein Waffen gegen geworfen. Ich mich Oh Gott. auf das vergessen. Ich glaube nicht. Okay. alles kaputt machen. Ja, aus, <lacht> okay, oh, sehr, da nah im Hintergrund. Scheint wahrscheinlich irgendwie ein Kunstwerk zu sein. Ich bin mir da. Nee, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es ein Kunstwerk ist. Oh, ja. Geschenk! Oh, Geschenk! Da oben ist ein Geschenk drauf! Habe ich gar nicht gekannt! Hast du erkannt? Hm. Nein. Nein. Außer weg, ich knöpf mir den, den mit dem Affen vor. Oh Gott. Schnapp ihn hier! Ah oh, nein, der ist immer noch nicht. Oh. Boom, oh. ah. Schere von Lacoste. Wir dürfen nicht ins Meer fahren, sonst kommt Krokodil. Okay, dann müssen wir sagen, geil, Rettungsboot von Lacoste. Rauscheckpoint, hm. ja. oh, Checkpoint. Du hast voller Herzen. Ich nicht. Oh, ich habe noch ein Rotzei. Fisch? das Fisch oh noch mal so was kam ich mal hier wir brauchen die Teile ich kann mal hier ran <lacht> ah, rotes Ding ja, da ist eins ich habe den Fangkuchen eingesammelt das ist die Kanone der Kanonenknopf das ist doch das gleiche oder? Ist nicht das gleiche. Nein. 18 Minuten. Wo oh. ist der letzte Teil? Ich glaube, ich traf den da nicht. Ah, Affe! Ähm, der Affe hat mich abgelaufen. Jetzt hat er einen anderen Affen getötet. Ich habe das letzte Teil. Alter! Du hast mit einer Kanone <lacht> abgeworfen! So benutzt man Kanone, oder? Man tut nicht Kugeln daraus schießen, ne? Man wirft die Kanone. <lacht> genau. Boah. Ey, okay. Alter, was soll das? aber was soll das? Nimm das, nimm das. Ah verdammt. <lacht> ich wollte auf dich werfen eigentlich. <lacht> ja, Haufen damit! Da. Oh, wir haben zwei Kanonen. Okay. <lacht> alle man an die Kanonen! Oh. Das macht es auf jeden Fall sehr viel einfacher. Mit zwei spieler Bis wenn Wir werden... Ist Ja. Ja, nicht. Nein. Okay, gut. Nein. Schieß alles ab. Immer abschließend Abschießen, abschießen, abschießen. Da war einer mit dem Sack. Mein... Au! Sie schießen wir okay. zurück? Oder auch nicht? Okay. Na, oh, jetzt wurde ich getroffen. Die ja. schießen zurück. Okay, ich sehe da am Boden so irgendwie so Dinger. Wisst euch. Nimm das! Stirbt. Tut mir nicht Hey, die außer, diese außerhalb des Hintergrunds. Komm hier ran. Bis auf die erste Blume haben wir jetzt hier alles, glaube ich. Ja, und die Herzen. Ja. Das war ein cooles Level. Ja. Da steckt ja auch wieder so eine Innovation dahinter. Sich so ein Schiff zu nehmen und dann immer wieder zu feuern. Und wir haben alle Münzen. Ja. Das ist so ziemlich das Beste, war was uns passieren könnte. Ja, noch ein bisschen Geld ausgeben. Wir haben 24 Minuten. Oh, ein bisschen Geld ausgeben. Aber nein, wir können da noch nicht Geld ausgeben. Wir wollen das Geld aus. Okay. Irgendwo hat noch geben, wo wir noch nicht alles haben. Ja. Uh, ja wir haben, haben wir haben noch, haben wir noch gar nichts. Ja. Wir müssen holen. Wir müssen irgendwann mal ein paar machen, wo wir alle Automaten überprüfen. Ja. Hier, shut up and take our money. Gold, Gold, Gold, Gold. Gold. Gold. Yes. Yes. Yes. Yes. ja, ja, ah. ja, <lacht> fliegen, Funkel, Glitzer, Windsauto. Oh. Ein Bei eine Beißbox, oh Gott, ja, <lacht> nicht der, der macht mehr Träume. Zirkusrequisite. Ah ja, apropos ich habe auch herausgefunden, ähm, eine Zirkusmanege. Ich habe auch herausgefunden, wo uns dann die letzte Münze fehlt. Okay. das ist ein Geschenk. Zirkuszelt. Oh, ein Popcornwagen. Popcorn. -Wagen. Oh. Mm, Popcorn. Ich liebe Popcorn. Rabe. Genau. google Cool. Cool gelbe Ich glaub, Schweden ist, wenn wir irgendwie so Herzen und sammeln müssen, wenn wir die Dinge einsetzen. Ja. irgendwie Genau, um uns zu schützen. Na okay. gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Schlitterparty Insel. Ich habe jetzt ja. erst Schitterparty. Schitter, <lacht> Schitter. Schitter. nach ähm, danach. Oh, geil, danach kommen wir schon zum nächsten Juwel. Würde man sagen, dann geben wir es da oben oder sollen wir die juwen auch direkt holen? Wir holen uns die Juwen dann direkt. Ja, dann also, ja, glaube ich besser. Sonst hätten wir irgendwie drei, vier Bosse in einem Part. Ja, gut. Äh, ein Boss, ein Boss pro Part dürfte erreichen, ja weil ja, weil die nächsten Parts von Harz werden werden sogar Busfahrt sein. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt, Joschis kommt, wird hast du irgendwas zu sagen? Abonniert kommentiert und liked und also was genau <lacht> like. und beim Metel Master auch natürlich und auch beim Daniel P genau dann bis dann und ciao. Bye -bye.